Ja Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, Boss hier vom Boss Channel Number One, Freunde. Ich habe jetzt hier gerade am Anfang so ein bisschen, äh, ich glaube, so Copyright Music noch zu hören gehabt. Und deswegen muss ich das so ein bisschen, ähm, ja, neu machen quasi. Aber ist ja an sich nothing special, ja. Und zwar spiele ich auf jeden Fall aber heute mal hier, auf jeden Fall Live Commentary. Kein Wahl was ich jetzt schon gesagt habe, was nicht. Bin noch ein bisschen, ja, fertig mit der Welt. Auf jeden Fall Live Commentary hier. Und zwar spiele ich heute hier nicht ganz solo, sondern hier auf jeden Fall mit zwei krassen Leuten und sonst so kein Plan mit wem noch. Auf jeden Fall mit V on point und V original. Ja, ist auf jeden Fall, die zwei Typen sind so krass, der Rest, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber werden wir mal sehen, ob der Boss hier noch ein bisschen mehr improven kann. Als sonst auch schon, ja. Und heute so, für das Video habe ich mir mal kein spezielles Thema ausgesucht. Sagte ich mir so, starte ich so das Video, laber einfach mal ein bisschen drauf los, meine Freunde, weil muss auch mal sein, so ein bisschen. Das kommt jetzt quasi aus dem Herzen, ja, quasi vom Herzen genau an das Mike, ja so könnte man das jetzt quasi schwul aus ähm, ja, schwul ausdrücken, so wie Pickel, no homo. Aber ihr wisst ja alle, ich bin nicht gay, no homo. Und ja, was, was gibt es noch zu sagen? Ich auf jeden Fall noch zu sagen, dass die Gegner richtige Hurensöhne sind. Jungs, guckt euch an, wie das Spiel, guckt euch an. Guck mal, das sind so diese Menschen, so richtige hurensöhne so, die so... Kennt ihr diese Menschen? Ja, einfach so Bastarde. Man sieht dann, den so, wenn man die so sieht, dann weiß man schon, okay, das ist ein Hurensohn. Ich glaube, solche Menschen kennt jeder so. Und genau sind, das sind genau die, wo auch in Call of Duty dann genau so spielen. Glaubt mir das. Ich habe da so eine, so eine kleine Studie gemacht, ja, ich bin ja immer so ein bisschen so Forsch, forschungsaktiv, ja. Also ich kenne mich Forschungen relativ gut aus, da bin ich immer... Top am Start, meine Freunde. Und da habe ich dann auch eine kleine Studie mal so gemacht, so wie es so aussieht mit, ähm, ja, Menschentypen, wie die dann in Call of Duty sind. Und habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass die ganzen Leute, die so spielen, auf jeden Fall richtige Hurensöhne sind. Und ja, bin ich auch schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich da so aktiv bin, ja. Und ja, mal gucken, ob wir dann aber diese Menschen, diese Art von Menschen, ja, das sind schon keine normalen Menschen mehr, ob wir die hier bezwingen können. Bis jetzt sieht es ja an sich relativ gut aus hier, 15 zu 4, trotz 3-Bar-Connection, ja. Aber mal gucken, ob wir da noch ein bisschen improven können. Auf jeden Fall hat noch keiner aus dem Team hier einen Orbital-Satelliten geschafft, was mich ein bisschen, ja. An sich ist es jetzt hier nicht allzu stark, hier die Leistung. Aber mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch. Müssen wir mal abwarten und abtasten, meine Freunde, ja, wie der Hase dann am Ende laufen wird. Und ich kann mal so zwischendrin sagen, was ich heute mal wieder so gemacht habe auf der Street, was mir so ein bisschen passiert ist, dies, das, allgemeiner, so ein, ja, so ein Standard-Talk, so was ein Boss so am Tag passiert. Und zwar bin ich erstmal ganz fresh aufgestanden und heute war ja Sonntag, meine Freunde. Und ihr müsst wissen, Sonntag kommen bei mir immer die Geldtransporter. Ja? Ihr wisst ja, ich bin, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall viel Para, ich bin sagen, ich bin Multimilliardär, also ich habe schon die ein oder andere Millionen ja auf meinem Konto und auch auf jeden Fall unter meinem ähm, Kissen und in den Socken, meine Freunde. Ja. Also ich sag mal so, ich bin mehr so der Richie Guy und auf jeden Fall kommen immer am Sonntag so die Geldtransporter, meine Freunde. Und das sind bei mir also heute das ist immer unterschiedlich. Kommt darauf an, wie viel Para ich halt gemacht habe. Heute sind dann so ich glaube 32 so Big Trucks gekommen. Also war auf jeden Fall einiges an Holz. So war relativ viel an sich jetzt nicht ähm, also nichts Besonderes, so nothing special, aber ja, war schon ganz okay, so die 32 Trucks, so wie die dann so eingefahren sind, sieht auch an sich ganz cool aus, So sind nicht so billige Trucks, weil müssen ja so geschützt sein, so Geldtransport, Geldtransporter-Trucks und ist an sich schon relativ fresh, meine Freunde, ich glaube ihr könnt euch das auch alle relativ gut vorstellen. Und ja, sind die also gekommen, so ungedrived gekommen, ich stand halt schon unten, habe schon ein bisschen gezeigt halt quasi, damit die halt auch nicht so Angst haben müssen, weil wenn da so ein Typ steht, so mit einem 44er Bizeps, so wie ich halt, habe ich halt ja. Für die Leute die es nicht wissen, ich habe einen 44er Bizeps, also bin dann sich auch mehr so der breite Typ meine Freunde. Und auf jeden Fall ähm, stand ich dann halt also, hab den so gezeigt, so hier ist der Boss, also keine Angst Jungs. Und dann sind die also gekommen, dies das, habe ich ein bisschen mit den Fahrern geredet, weil ich bin natürlich auch ein netter Typ, so ich bin nicht so jemand der dann so denkt, dass da was Besseres ist, meine Freunde. Ich bin mehr so am Boden geblieben, so wie Steine, ja. Kleiner hier Freestyle noch vom Boss. Und um, ja, was, was kann man noch sagen? Dann habe ich also mein Geld. Ist es ist also gekommen. Habe ich so ein bisschen gezählt. Weil so ein Hobby von mir ist jetzt nichts Besonderes. Ich zähle halt manchmal Geld. Ich denke mal, das machen mehrere Leute so, die auch viel Geld haben, so wie ich. Und ja... Habe ich das Geld so gezählt, so dies, das, waren dann im Endeffekt, na, ich sag's jetzt nicht, ich will jetzt nicht angeben, waren auf jeden Fall viel, so viel kann ich sagen. Und ja, was habe ich dann noch gemacht? Habe ich so das Geld gezählt, genau, dann habe ich erstmal, glaube ich, ein bisschen zu Hause gechillt. Ein bisschen hier, ähm, ja genau, ah, genau, danach ging ich dann in die Stadt, ein bisschen husteln halt auf der Street, weil ich sag mal so, viele Leute fragen mich auch immer so, yo Boss, wie, wie kann man so viel Geld machen, wie hast du so viel Para gemacht? Wie kannst du dir die den Schmuck zum Beispiel an deinem Handgelenk leisten, ja. Da habe ich mal eine Rolex drin, also ich will ja nicht pushen. Und es geht ganz einfach, meine Freunde, aber ihr braucht erstmal, um sowas zu so starten zu können, sage ich mal, braucht ihr erstmal so ein kleines Grundkapital. Also bevor ihr so richtig dick Para machen könnt, braucht ihr erstmal so ein Grundkapital an Geld. Und wenn ihr erstmal so ein Grundkapital habt, also ihr habt schon so ein bisschen was, es muss jetzt nicht allzu viel sein, so von den Anfang. Also müsst ihr müsst halt was haben, womit ihr dann investieren könnt und wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr halt quasi, ja, dann könnt ihr halt dick para machen, meine Freunde. So habe ich das auf jeden Fall auch gemacht und kann ich nur jedem empfehlen, so ist relativ fresh. Und dann kann der Hase auch laufen, so businesstechnisch weil ich bin ja quasi auch ein Business-Genie, ja, kann ich mir auch mal selber kurz auf die Schulter klopfen, meine Freunde. Und ja, also so kann man dann para machen, kann man dann in viele Geschäfte, ja, gibt es ja mehrere Sachen, muss ich jetzt nicht ausweiten, wie man dann genau Geld machen kann. Aber ich glaube, die meisten von euch können sich das vorstellen, so wie das dann so am leichtesten geht, wo man dann mit am meisten Geld machen kann. Darum geht es ja so. Und ich hoffe ich konnte euch damit dann auch so ein bisschen helfen, so damit ihr dann auch ein bisschen erfolgreicher werdet auf der Street, weil ist ja auch wichtig, so dass meine Abonnenten, ja, weil es gibt ja so die Abonnenten so von Marcel Scorpion, das sind so halt die richtigen Hänger, so, keine Ahnung, so total Lappen und meine Abonnenten, ja, die müssen ja so krassere Leute sein. Und deswegen müssen die dann auch sowas wissen, dass die dann sich auch quasi noch krasser fortbilden können. Und quasi halt immer zu krasseren Menschen werden. Und ja, hoffe ich mal, dass es quasi durch solche Commentaries auch erfüllt wird, meine Freunde. Dass es quasi eine Win-Win-Situation ist, ja. Also ihr werdet durch meine Videos krasser und ich kriege halt ja... Ja, ich habe halt so eine Zuschauer, die ich krasser machen kann und worüber ich mich dann freuen kann, so, ja. Also ich denke mal, ist quasi eine Win-Win-Situation, so plus plus und ich denke mal wo beide plus machen so das kann nur ein gutes gutes geschäft sein meine Freunde und ja gameplay ist jetzt auch hier fast zu ende steht 28 zu 9 ist jetzt natürlich nicht ähm, ja nicht das gelbe vom ei ist jetzt auch nicht vielleicht so das wie ist dieses andere vom ei dieser das weiße vom ei ja aber ich sag mal so es müsste so reichen so ein bisschen gameplay ich glaube mal das gameplay ist eh nicht so wichtig hauptsache so ja hauptsächlich ihr lernt was für euer Leben so in meinen Videos, das ist mehr so der Standpunkt für mich, weil ja, so Gameplay kann man auch andere Leute angucken, da gibt es tausendmal bessere Spieler als mich, aber so ich sag mal so, lebenstechnisch, weisheitentechnisch, so bin ich schon so der Big Boss, ja da habe ich schon die Hosen an, kann man sagen und hoffe ich mal, konnte ich euch so ein bisschen weiterhelfen und ja, hier ist jetzt auch zu Ende, hier 32 zu 9, kann man auf jeden Fall lassen und euer EMP-Doppel-IO, der Boss, auch noch Bitches und hier sieht man mich nochmal in der Abschlusskamera, wie ich hier fresh mich umgedreht habe, ja? also Daumen hoch dafür auf jeden Fall und euer EMPW-Boss, auch noch der Bitches, no homo, Skurr.